Der Geist wirkt in und durch uns. Aber damit er mit uns zusammenwirken kann, müssen wir auch Taten vollbringen. Er möchte, dass wir den Mund aufmachen, damit er durch unsere Worte wirken kann. Gott kann wirken, wenn wir von und über ihn berichten und was wir mit ihm erlebt haben. Wenn wir in Gottes Wort an Jesus glauben, dann sagt Jesus, sind uns mit ihm noch ganz andere Dinge möglich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austeilen, Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird sie ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände aufheben und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündeten überall und der Herr wirkte mit ihm und bekräftige das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Wenn Gott dir den Glauben geschenkt hat, für das, was Jesus sagt, dann bete auch dafür, dass sich dein Glaube in Taten ausdrückt, damit dein Glaube lebendig wird. Und der Glaube ohne Taten, der ist tot. So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten. Wir gehören zu Jesus, weil wir dem glauben, was Gott uns persönlich zeigt und auch danach handeln. Jesus sagt, dass die Gläubigen Dinge vollbringen werden mit ihm, wie in neuen Sprachen reden, Dämonen auszeigen. Und andere heilen. Eins davon habe ich auch schon erlebt. Gott wollte von mir, dass ich mal von einem Obdachlosen die bösen Geister austreibe. Er hat mir dann seinen heiligen Zorn geschenkt. Zur Bestätigung. Gott hat mir persönlich gezeigt, dass ich es machen soll. mir auch mehrmals bestätigt. Ich habe es geglaubt und habe es getan. Ich bin danach schon mehrmals anderen Menschen begegnet, von denen ich wusste, dass wir böse Geister haben. Aber ich habe da nichts gesagt, weil Gott es mir nicht konkret gezeigt hat. Ich wusste nicht, was ich jetzt tun soll. Ich weiß aber, dass wenn wir einen Schritt im Glauben tun, dass dann oft der Feind kommt und es davon abhalten will, es weiterhin zu tun. Er möchte uns davon abhalten, dass Gott uns gebraucht. dass Satan möchte unser Denken in eine falsche Richtung lenken, so dass wir nicht mehr das tun, was wir tun sollen. Leider gelingt es ihm bei mir manchmal. Ich bin nicht perfekt. Und Gott sei Dank sind wir nicht durch unsere eigenen Taten gerechtfertigt, sondern durch Jesus dass wir an ihn glauben. Und Gott weiß um unsere Kämpfe, die wir haben. Er nimmt es uns nicht übel, wenn wir mal versagen. Aber er möchte, dass wir weitergehen. Und uns nicht von der Vergangenheit abhalten lassen, Gutes zu tun. Dass wir unseren Blick auf ihn richten. Egal was passiert ist, einfach weitermachen. Damit wir wieder anfangen, auf das zu hören, was Gott uns zeigt auch danach angehen.